Heute eine Runde Supermarkt Mario Maker 2, ich habe mir gedacht, hey, ich habe mir eine Ketchup, äh, ja, cam ich habe mir eine capture cam gekauft und dann habe ich mir halt halt äh, gedacht, hey, wieso nehme ich das denn nicht dann auf, mit der Switch-Sachen halt. Und wie ihr auch schon sehen könnt, ich habe eine neue Art face sozusagen. Ähm, ich werde das zukünftig wahrscheinlich immer so jetzt machen. Und äh, ich habe auch verschiedene Emotionen, wie ich zum Beispiel... <täuspert> ja, wieso? Also solche, keine Ahnung, erschrockene oder auch solche wütende oder auch solche, ich bin gut gelernt. Auf jeden Fall halt solche Sachen und äh, ja, ich spiele das Super Mario Maker 2, weil ich habe mir gedacht, hey, ich habe jetzt eine Catcher, capture Cam gekauft und äh, ja, ich Ich gehe auf äh, Level das Welt, übrigens nicht von wundern, weil ich äh, einfach so jetzt zur Seite gucke oder so, weil ich nehme jetzt über mein Laptop auf, das ist jetzt äh, hier halt, wo ich jetzt gerade hingucke. Und, ähm, ich muss sogar das nachdenken. Und dann in meinem Bildschirm, worüber ich dann Super Mario Kart 2 aufnehme. Ich weiß nicht, warum meine Pupillen gerade so groß wurden. Das sind jetzt hier auf dem anderen Bildschirm. Wieso immer, wenn ich zur Seite gucke, sind meine Pupillen so groß? Ich verstehe das nicht. Wieso? Okay, jetzt nicht mehr. Level aus Welt auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, das sollte auch alles. Ich glaube mit Desktop äh, Audio, weil bei mir wird es verspätet abgespielt. Ich hoffe mal, dass bei euch jetzt nicht so nicht ist. Falls doch, dann welches ich das halt nochmal machen Auf jeden Fall. Ich warte hier auf jeden Fall sehr lange ich mehr jetzt Super Mario 2 online. Und ich sehe gerade eben, es wurde sehr oft äh, mein Level gespielt. Dann gehe ich mal direkt auf meinem Baumast Profil. Das ich auch sehr viel getan übrigens während der Zeit. Ähm, ich habe eine eigene Welt erstellt. Ich habe Versus-Punkte. Ich habe einen Rang A im Versus. Cool. Ähm spielen zusammen spielen ja werde ich euch gleich nochmal auf jeden fall zeigen äh, nee, das weiß es eigentlich dumm ich solches nicht ähm, genau hier hochgeladen level manchmal spielen einfach das programm deswegen dann einfach manchmal hier so diese großen augen kommen ähm, nämlich ich habe euch schon zwei level gezeigt Welt 1.1, mein erstes Level. Ich habe extra Welt 1.1 gemacht, weil das ist in meiner Welt eingebaut. Der Impossible Level, das habe ich auch schon einmal gemacht. Ähm, das wurde bisher von niemandem geschafft. Hat über 326 Versuchen. gespielte Personen haben es wie viele gemacht? Oh da ist nicht Angst, oder? 16 Leute haben das gemacht. Beziehungsweise 16 Mal wurde ich beigetreten. Der Großteil hat es der Pika haben gemacht. Und ich muss sagen, Junge, wie oft hast du es bitte gemacht? Mal okay, Gedanke dafür. Ähm. <lacht> äh, genau. Als er ist abgeschlossen, Weltrekord gibt es noch keine, ich weiß nicht wieso. Das Level ist impossible. And props when you make this impossible level. Ich bemerke gerade, ich habe Win falsch geschrieben. <lacht> okay, passt. Äh, perfekt. Perfekter äh, Start. Ja. Muss ja noch ein paar Sachen umändern. Malten. Ja, okay, er soll es klappen. Ich hoffe auch, das ist alles äh, Lippen-Synchron und so. Kommentare, was ist da? Kommentare. Verdammte Lava. Haha. Vor über einem Jahr. Junge, krass. Erst vergeben. Ja, gut, das ist eigentlich nicht so wichtig. wie soll ich das gerade gemacht? Ich hoffe auf jeden Fall sehr lange nicht mehr hier online. Und meine Augen spacken wieder rum. Wieso? So, jetzt ich wieder alles normal laufen. Mal gucken. Uh, spielen, Level Infos, ja. habe ich hier noch 4 Challenges, Trash, it's Short Batard, P-Run. Oh, ich kann mal P-Run machen, das ist einfach und schnell. Aber trotzdem nur. Wieso hat das bitte nur 18? das bitte nur 18 mal jemand geschafft. Das, das ist gar nicht mal so schwer. Jetzt hatte die großen Augen nicht gemacht, obwohl ich es. Äh, na genau. Auf jeden Fall hier P. Okay. Ich muss auch übrigens nochmal sagen, dass es nicht alles ähm, synchron ist gemacht. Das bedeutet, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel springe, ich drücke mal kurz A, ich hoffe mal alles gemacht hat. Also, Verspätung. Also, es ist so ein bisschen leicht verspätet, einfach weil das jetzt von der Switch aus auf den Computer ist übertragen muss. Jetzt habe ich meine Augen auf nach oben gesucht. Deswegen ist es nicht allzu synchron. Ich werde es doch nicht machen, weil ich bemerke gerade eben, dass es keinen Sinn das zu machen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe hier sehr schöne, äh, viele Levels. Welt 11 der Würfer. Wieso habe ich dann das hier? Welt 1-1, Plan. Ähm. SMB2 Future. Castle B Mario. Dort muss man einfach nur diesen Ballon-Item der auch schon da zu sehen ist. Wieso haben das bitte so viele Leute nicht geschafft? Das ist doch voll einfach. Hä? Wieso schaffen das Leute nicht? Das ergibt keinen Sinn. Shellrun, auch Shellrun ist richtig einfach, kann ich mal. Das kann ich sogar machen. Hast du nur 5% geschafft? Wieso? Wieso? Ich. Ich kenne nicht, wieso. Hä? <lacht> okay, geil, los geht's. Ähm, genau, mein Grund, warum ich aufgehört habe YouTube zu machen. Nämlich das war, ähm, alle meine Sachen wurden auf der Festplatte einfach so gelöscht. Ich weiß nicht wieso, ähm. Ist einfach so passiert, ich habe einfach mal meine Festplatte rausgenommen. Nee. Ich habe meine Festplatte an meinen Computer angesteckt und äh, da habe ich dann gesehen, da war einfach gar nichts mehr drauf. Da war kein Ordner mehr, kein was weiß ich mehr, Pfeil. Also Ordner und Files, was ein Teil ist. Und. Ich bin gerade ziemlich kacke, merke ich. Ja, okay, perfekt. Genau, ähm, da war halt einfach alles auf der Festplatte gelöscht. Ich kann das jetzt auch nicht mehr ändern. Das ist einfach so jetzt. Ja, das war's auch. <lacht> äh, das ist eigentlich der einzige Grund, alle äh, Sachen wurde auf der Festplatte gelöscht. Hast mit alles drauf, also äh, meine ganzen Memes, in Anführungszeichen. Ähm, wenn ich meine Augenbrauen nach oben zucke, das mache ich fast die, bei jedem Satz gefühlt. Da, ich dir, wer ist das? Ja, es sieht gut aus. So, okay, perfekt. Äh, genau, das mache ich bei gefühlt jeden Satz. Und, ähm, wenn ich halt meine Augenbrauen nach oben zucke, dann macht er direkt hier so das hier auch wenn es nur so ganz kurz so ist Oder auch ganz leicht ich schon direkt so hier das hier und ich weiß nicht wieso Aber auf jeden Fall, ich habe da dann nochmal alle meine äh, Sachen Dateien, Memes, Intros, whatever Hintergrundmusik und so ähm, habe ich nochmal rausgenommen ich finde das auch übrigens gut, dass ich da nochmal ähm, ein paar Sachen auf YouTube hochgeladen habe dazu und ähm, ja, dann habe ich das alles nochmal neu gemacht das hat jetzt ich muss mal kurz nachdenken ich guck mal kurz nach. Angefangen, damit habe ich am ähm, 21. Februar, äh, ja, das ist zwei Monate ungefähr Arbeit gewesen. Dann nochmal jedes Intro genauso zu machen, wie es vorher war. Das habe ich auch nochmal äh, ein Freund gewesen das zu machen. Sein Name möchte ich jetzt nicht nennen. Psst. Das ist übrigens nicht Sahne. <lacht> ähm. Und ich, Wieso ist hier Welt 1 Boss? kein Ahnung. Mach oh, ich weiß. Ähm, genau. Ich, mich nervt es, dass wenn ich jetzt zur Seite gucke, so meine Augen dann äh, manchmal einfach direkt so gehen. Ich mag, ich mag das nicht. Nein, ich mag das nicht. Nein. Oh, Lex, geil. Hm, was wollte ich noch was sagen? Ich weiß gerade gar nicht. Oh Gott. Ah, hallo, ich bin der Neue. Das wird mich nicht. Ich bin der Neue. Das wird mich nicht. Okay, ich habe, ich bin ja schon klein. Ich glaub, kacke. Genau, es werden. Ich habe meine Augenbrauen nicht nach oben gemacht. Es werden auch übrigens jetzt äh, nochmal mehr Videos kommen oder versuche ich zumindest jetzt äh, mehr. Wie habe ich das gerade bitte nicht aufgehoben? Wie bin ich jetzt wieder durch die Tür gegangen? Ja, ich habe nichts gedrückt. Nichts. Ich verstehe auch nicht, wieso. Ich habe wieder nichts gedrückt. Ja, gut ja, halt. Ja, ja, was soll's. Was soll's, ja. Ich bin halt schon klein gewesen. ja, das war's eigentlich auch. Da sind einfach mal alle meine Sachen weg gewesen auf der Festplatte. Und dann, als ich damit fertig war, hatte ich einfach keinen Bock aufzunehmen, beziehungsweise zu schneiden. Und genauso keinen Bock habe ich jetzt auch dieses Level zu spielen. Level beenden. Direkt, bitte. Danke. Oh Gott, okay. Ich denke, ich sollte nicht meine Level spielen. Äh, jetzt spiele ich mal einfach Level von anderen. Beziehungsweise... Endlos Herausforderung. Ne, ich spiele Vanessa spielen, ich bin kacke. Puh. Ähm. Ja, 10 Minuten Aufnahme. Ich würde eigentlich schon alles drin lassen. Es gibt aber auch wirklich jetzt keinen weiteren Grund mehr, warum ich jetzt äh, kein YouTube gemacht habe. Ich hatte erstens keinen Bock mehr, zweitens, ähm... fällt jetzt auch nicht gerade ein. Ist schon, schon euch aufgefallen, wenn ich blinzel... mein Mund einfach kleiner und ich weiß nicht wieso ich muss ja noch ein bisschen umspielen in Anführungszeichen nee deswegen ist nichts ich weiß also ich nehme das jetzt oh gott geil internet ein richtig geiles internet danke mario Oh, ja, klar, Jump'n'Run, genau. Äh, Speedrun. Ne, ich hab' keinen Bock auf Speedrun. Ich habe wirklich gar keinen Bock auf Speedrun, ne. Kein Bock. Also, wirklich, wenn ihr jetzt einfach Speedrun kommt, in einem Multiplayer-Level, da steht gegen die Zeit, kurz und knackig, von den Tolzbar, Tolkbar, Tollkbar, Tolkbar von den Talkbar, dann hab ich gar keinen Bock drauf. Ey, die Kackbriten. <lacht> okay, das soll jetzt äh, kein Held sein an die Briten, aber der war einfach bitte deswegen. Hab ich hab's einfach äh, macht jetzt. Ja, okay. Ja, ich äh, bin äh, traurig, mein Leben ist traurig. Nämlich, äh. <lacht> genau, auf jeden Fall, ich hab da dann nochmal alle äh, Memes jetzt nochmal neu hochgeladen. Ähm, was hab ich dann noch gemacht? Ähm, Ich weiß gerade gar nicht, was ich noch sonst so gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall nochmal diese Facecam gemacht. Das habe ich aber jetzt nochmal äh, in zwei Tagen alles gemacht. Das war nämlich am 11. und am 12.3., falls ich das nicht am ähm, 12.3. Deswegen habe ich extra jetzt nochmal das gesagt. Ein Fehler bei der Datenübertragung aufgefallen. Danke. Ähm, aufgetreten. Das dürfen wir einfach einmal gegeneinander. Dort verliere ich dann. Wenn man verliert bekommt wenn man verliert hat man dann 20 punkte weniger oder wenn man verliert hat man dann 100 punkte weniger und wenn man gewinnt hat aber 20 punkte ich denke wenn man verliert hat man dann so ungefähr 20 punkte mehr. oh geil ich mag den game von luki. oh nee, ich gehe ich gehe voll auf mario. ich hasse mario. <lacht> ich gehe voll auf mario. Auch, weil er b-rang ist und es gegen 3a rang spielt aber flüssiges versagen. Danke sagen. Oh. Okay. gut, uh, Okay. Oh, okay. Nee. Okay, cool. Muss ich wissen. Mein... Danke. Ah. Ah. Nee, nee, nee, Ja, genau, genau. Boy. Okay. Teamarbeit. Teamarbeit. <lacht> Teamwork. Das ist Teamwork. Das beschreibt Teamwork. Oh, ich geh mal durch diese Tür. Ich habe gar keinen Plan von Zelda. Oh. Okay. Oh. Ich will raus. Ich muss ganz dringend raus. Hilfe! Oh, hallo. Man. Ah man hätte ich eine starke machen müssen ich kann aber sterben man ich einfach einen Staffeltag machen müssen das, war, das war eigentlich schon ziemlich toll ja. bekommt von mir auf jeden fall toll und ich bekomme wieder ich bekomme wieder diese ganz kleinen augen Ich gucke zur seite ich gucke völlig normal ich werde es meine remake die ganze zeit nicht ändern Es ist wieder so! Es ist wieder so! Ich, ich, ich, ich, ich verstehe nicht wieso. Ja, okay, wir sehen uns nach einer kurzen Pause wieder. So, und da sind wir wieder. Ähm, ich habe jetzt erstmal kurz nochmal äh, Sachen neu kalibriert. Ähm, also neutral, so mit den Überraschen. Dass da jetzt, ähm, ich habe das etwas weniger, jetzt das hier kommt, beziehungsweise kommen sollte. Ich weiß auch nicht warum, ich glaube, dass ich bin weg. Ähm, und auf jeden Fall auch noch mal meine Augen sind gerade sehr glitschig ich weiß nicht wieso so ähm, was passiert da gerade so okay ich habe es auf jeden Fall noch mal äh, was ein bisschen geändert ich werde wie du, passiert das ich hasse das ich bin gerade wütend okay diese App funktioniert auf jeden Fall nicht ähm, egal ich würde einfach mal weitermachen, das normal. Ähm, wie lange geht die Aufnahme? Ja, 17 Minuten ist eigentlich schon. Ich werde dann nochmal kurz ein Level spielen, welches äh, auf das 1. Favoritenliste ist. auf das es kein von ist. Und äh, ja, beliebt. Mal gucken, was dort vorkommt. Ich werde ich dann spielen und äh... Nee, suchen. Krangliste gesamt. Ja, als wenn das, das ist ein Speedrun. Find the Error. Ja, das hier mag ich. Find the Arrow. Find den Fehler. Das mag ich. Das, das mag ich sehr gerne. Das tue ich auch sehr gerne. Wieso gucke ich so? Okay, wo ist der Fehler? Okay, hier ist auf. Okay, das ist auf jeden Fall eindeutig zu erklären, äh, zu erkennen. Und bei anderen wäre man auch gestorben, ja okay, ist gut. Kommt hier extra legen? Oh, ja. Yeah. Äh, ich weiß jetzt nur nicht, ob meine Controls auch ein bisschen verzögert sind. Okay. Oder nur irgendwas anderes. Okay, was ist da anders? was, was da gerade mit meinem Gesicht passiert. Ich werde den Fehler Oh! Oh, äh. Ich denke, man hätte dort den... Ja, genau. Ich denke, man hätte dort den ähm, Held verlieren sollen. Egal, jetzt habe ich ihn nicht verloren. Wenn das nicht so ist, dann ist das dem ausgedrückt. Okay, was ist da anders? Das Rambo oh. in rechts. Oh, ich doch mich mal trotzdem. Ich wollte nicht das Risiko eingehen, dass ich jetzt äh, Helm verliere. Oh, drei Bremsen. Ich hab'. Yay. Meins. So. Was ist hier der Fehler? Oh, okay, das ist schon wieder ein bisschen gemeiner. Das ist richtig gemein. Na gut, ein bisschen gemein zumindest. Was hier? Wunderbar. Yay! Gut, danke. Woher will er wissen, dass ich, ich einfach irgendwann im Feld hat? Freundschaft... Oh, wie viele sind das? Äh, 1. Oh Gott. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13. Das Entweder 12 oder 13. Oh, 12. Ich hasse mich. Ich krieg noch einen. Okay, ich nehme einfach mal. Ich bin mir gerade sehr sicher, dass man einen Helm verlieren sollte. Außer wenn man gerade gestorben ist. So, mal kurz gucken, wo ist der Fehler? Ich tue einfach mal noch einen ja, geht mal weg äh, was fehler was fehler was fehler was fehler was fehler was fehler was fehler ja naja, okay habe ich mir schon gedacht habe ich habe schon gedacht dass du irgendwas mit dem feuer zu tun hast. habe ich mir schon habe ich mir schon irgendwie gedacht auch oh, 30 kommen okay, müssen wir schon nee. mann so Das ist doch ein bisschen schwieriger. Nee. Ich dachte, ich, das Gefühl, dass ich das habe das ganze jetzt gesehen, aber nee, doch nicht. Äh, hä? Ich bin gerade dumm. Geht okay, da, okay, erste Ebene, da ist nichts weiter. Okay, ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Aber hier unten ist eine Wolke. Ich bin mir gerade sehr sicher, dass ungewollt. Aber ich finde irgendwo was anderes, deswegen, ich weiß einfach hier ändern. Oh mein Gott! Okay, ich habe mir, hab mir aber schon gedacht, dass sowas in den Greifhaken einfach ist. Das habe ich mir direkt gedacht. Final. Final, okay. Oh. Äh, okay. Okay. Okay, die Pilze sollten wir gar nicht achten. Er auf den Hintergrund. Ich kann jetzt hier gerade nicht erkennen, was da hinten ist auf jeden Fall erkenne ich, hier sind die beiden gleichen Blöcke, hier auch. Also da, wo jetzt gerade die Pistels rum sind. Die Pfeile sehen gleich aus, dieser Ding ist hier sieht gleich aus. Die Wolke. Die Wolken sehen gleich aus. Die Blöcke, Dornen, Röhre. Ich sag mal einfach das hier dann plötzlich ist gar kein Fehler. Die nicht. Ja. Ich hab's gewusst. Ich, ich hab's gewusst, dass da gar kein Fehler irgendwo ist. Ich hab's gewusst, dass da ein Fehler ist. Ich hab's... Das war richtig. Was? Junge das bekommt auf jeden Fall ein toll von mir Junge ich hab ich, hab, ich bin Junge ich ich habe es gerade einfach so gerade geraten ich bin einfach so irgendwo reingegangen weil ich dachte dass da alles gleich ist aber nee da war einfach alles richtig kommentar wurde auch schon voll gespammt, also auf jeden Fall XOO. Ah, okay, dann hat es nochmal mal beschrieben okay ähm, auf jeden fall ich finde das äh, war eine sehr schönes Level. wir haben jetzt 25 minuten aufnahme deswegen ähm, ja ich werde es noch mal kurz alles zusammenschneiden mal gucken wie es dann geworden ist ich werde auf jeden fall noch mal viel mehr mit äh, dieser app hier machen die ich jetzt gerade hier benutze ganz schön mit meinen haaren auch hier sich eigentlich bewegen dafür habe ich auch noch mal so einen tag gebraucht ungefähr ähm, ja äh, mal gucken weil ich das hochladen werde ich hoffe ich habe da nichts vergessen und ähm, auch by the way sorry ähm, ich habe gesagt dass ich das Video, ne dass ich entweder auf jeden Fall dass ich da irgendwelche zwei andere äh, videos mache ich habe auf jeden Fall äh, einen Kommentar für mich versprochen Das ist für Anime Figur, das denke ich das ist Anime -Mädchen. irgendwie sowas genau der auf jeden Fall habe ich dann auch nochmal versprochen ähm, dass ich dann entweder Roblox oder Minecraft hochladen habe ich dann doch nicht getan sorry dafür ähm, ja mal gucken ob das Video hochgeladen wird äh, mal gucken ob ich jetzt wirklich zwei Monate lang inaktiv war ich würde mal einfach sagen ja und ich würde dann jetzt auch sagen tschüss so tschüss okay tschüss